Ja, und willkommen. Mein Name ist die Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Und ja, wir sind hier in, wer ist der Ort? bockram die gefallene Stadt. Und ja, wir haben in den letzten Folgen hier noch ein bisschen, ja, uns umgesehen und ich habe diese Dingens hier gefunden, diese Passwörter oder Teile von irgendein Passwort und ich hoffe, wir haben, äh, wir brauchen nur drei, weil drei habe ich im Moment nur. Und ja, jetzt ähm, mal meine matte ein oder auch nicht. Und auch freiem Himmel, ach ja, habe ich schon jetzt mal ausprobiert. Ne? Äh. Gut, egal. So, wir gehen jetzt mal hier runter, weil hier unten war so eine Maschine. Ne? Und ich hoffe, diese Passwörter, die wir gefunden haben, werden hierfür gebraucht. Also sonst wüsste ich jetzt nicht genau, wo wir hin müssen glaube weiter ging es irgendwie nicht mehr also ja hoffen wir mal und hoffentlich haben wir auch brauchen wir auch nur drei also ich habe nur drei Wie gesagt wenn ich nicht genug habe dann müssen wir halt hier noch ein bisschen rumrennen und irgendwann wird ausgelöst gut Das ist bestimmt die Treppe nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich ゆり so ja, wa wa war Aber nicht für ein Hund, oder? Was? <lacht> Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin so Oh, ich habe schon wieder vergessen, oh, äh, ich okay, Licht, Himmel, Kugel. Sie kann man eingeben. Äh. Äh... Ups. So, aber nichts, warum nicht? Licht, Himmel, Kugel, ach Sonne. Licht, Himmel, Kugel, ne? Wat? Licht, Himmel, Kugel. Wir müssen das deutsche Wort auch eingeben, ne? Okay, wir müssen also nicht das kennen Kennwort eingehen, wir müssen also herausfinden, was das sein könnte, ne? Licht, Himmel, Kugel. Licht, Himmel, Kugel. Kann doch nur Sonne sein, oder? Licht, Himmel, Kugel, Licht, Himmel, Kugel kann auch in die Sonne sein, oder? Was ist denn noch? Was ist denn noch? Was hat denn noch Licht ist im Himmel und ist eine Kugel? Kann ich wahr sein, ey? wir wissen auch hier ne? wurde zutritt verboten außer das heißt hier natürlich wieder irgendwie anders oder so ne solchen wissen lichthimmel kohle cool. und der Licht, Himmel, Kugel. Licht, Himmel, Kugel. Licht, Himmel, Kugel. Bin ich jetzt ganz blöd, Robert? Da hast du mich hier entdeckte hm. Forschungsoptie. Das Wort Licht steht drauf geschrieben. Das Wort Himmel steht drauf geschrieben. Das Wort Kugel steht drauf geschrieben. Da kann doch nur die Sonne sein, oder? Welchen anderen... Welchen anderen Sprache? Soul. Was weiß ich? Kann nur, nur Sonne sein, oder bin ich jetzt ganz blöde? Oder war jetzt, weil ich, welchen Dings ein Ding dahinter hatte? als da hat es nicht geklappt, weil da ein Leerzeichen dahinter war? Willst du mich eigentlich verarschen? Oh. Sind schon wieder fünf, sechs Minuten hier verschwendet gewesen. Das ist ein bisschen schwieriger. Äh, Äh, Äh, ist die Musik? Was ist so das wird genau das passieren, oder? Ja, war von klar. Genau, wenn jemand sagt, das halt wird schon nicht passieren, damit dann wird er auf jeden Fall passieren. Warina, にな。こっちには大人しく中国聞く <Holly> <Slow> Okay. Da kommt wieder der Rachenreiter. Ja. Der wieder austicken. Okay, ist einfach nur in die Luft geschlagen aber das ist gerade passiert. okay okay wir haben es auf jeden fall drauf ich weiß, wenn wir wieder gehen jetzt ne? müssen wir müssen gegen kämpfen noch gerade da hat aber die musik kenne ich wurde denn der auf Exilia glaube ich abgespielt muss ich allein gegen natürlich kämpfen also sehr gut klar mal was keiner weg zum stehen okay und Carol kommt nicht und hilft uns wahrscheinlich ne? nehme ich jetzt mal an no, mach mal die schon aus wenn er nichts zum klauen ne? was da schon wieder am boden immer bist du anfällig gegen wasser und wind gut feuer und wind zeichen sind schwer zu lernen Er ist eigentlich nicht so stark. Boah, wir haben ja fast gar nichts abgezogen bisher. Ja gut. So, setz mal deine Magie bitte ein. ist ein sehr langsamer Gegner, also wir müssten wir schon ja kaputt kriegen. Und ganz du mal bitte auch Magie einsetzen, Rita? Ja, hast du davon? Warum tust du dann auch keine Magie einsetzen? Ich krieg jetzt hier nicht auf Reihe. Also ich habe gleich, wenn ich die Wahl habe, ausweichen. ist hell gut. Bitte deine Dings ein, eine Heilung. Oh, oh. Ja, und Carol kämpft nicht mit, weil er zu feige ist, nehme ich mal an. Gerade wo die Dings hier zuschauen, die ja klingen. War ja irgendwie zu erwarten, so ein Setup, ne? Okay, danke. Oh, jetzt bin ich betäubt ist klar oh. und hat nur so viel hpn das schon wieder ja oh, ich habe keine tp äh, verarzten bitte ganz ruhig ein bisschen spam ist nee, warte Boah, ich habe falsche Links eingesetzt oh, was zum oh, leute macht ja auch echt nicht warum mal, warum tut sie pflegen Boah, warum ist alles umgestellt stand voller arzt warum warten jetzt schon wieder abgestellt ey. ich habe noch nie verändert oder Also, wieso sind in denen seine dinger wieder voll hier seine hier kritische schlag oder was auch immer das kannst du ja irgendwie nie einsetzen so wie ich das so wie das aussieht Boah. Auf hat oh, ehrlich immer, wenn ich mein Dings gerade an habe, verarschen er ist auch von unfair. Bei Wesen ist nicht so stark wie Gatur. So oh. oh, ich kriege das. Kotz, Okay, toll. Ja super, der ist doch voll aufgestanden. Was war denn daran toll? Danke. Oh, ich habe gar keine TP, klar. Warum heilst du Was <lacht> ist eigentlich los mit euch? war oh. niemand weiß ja, wie man kämpft, habe ich das so Gefühl. Oh, Heilung. Boah, warum zieht das nur? Warum heilt das nur so wenig? Ey? Alter, macht das Schaden. Wo gemacht, ist der. Wie zum Teufel? Oh. Ey, weil das ist einfach ein Kampf, ja. Bin da ganz hinten und er trifft mich immer noch. Ey. Oh. Ich um. Ja, setzt weiter Krankenschwester bitte ein. Oh. Oh, oh mein Gott. Oh, zum Glück ist er leicht tot, ey. ist bin bin an. Oh, sehr gut. Okay. Pff, immer noch ein Bosskampf. wir haben die geheime Mission bekommen, wo ich nicht verstehe, was das bringen sollte. Der ist einmal umgekehrt als er direkt wieder aufgestanden. <lacht> Ich gehe dann mal. Was? war aber nichts er steht davon nur so hm das ist fein warum habt ihr eigentlich nicht gegen mit monster gekämpft? Die Gruppe verlassen, also ja, wahrscheinlich wieder so darauf andeuten, weil die ja halt gesagt haben: von der Jagdklinge, also die eine aber oh, immer, wenn es äh, brennt sich, wird rennt er weg. Und das soll sozusagen jetzt darauf hindeuten. Ne? Vorstellungen, also, ne? ich weiß, wie Rollenspieler machen. Ich habe genug von denen gespielt. Wir haben schon wieder die ewig lange Treppe. Gut der Kampf der war ah. hart, aber nicht unmöglich, Gattuso so unmöglich. Also ja, bin ich ist okay. So ich glaube wir sollten trotzdem ein bisschen mehr trainieren, so, äh, strategie, deswegen hat sie nicht war. Voller Arzt. Der war abgestellt. Ich krieg das nicht. Kriegt das wieder ja nicht auf die Reihe. Na no, was Carol? だからハルルの時は… さ、みんな。 全く ゆり。しかしどんどん外れね。ブラッド Sprich ihn aber irgendwie niemand darauf an ne? ARに干渉してたってことでしょ そういうことになる Sie und... Äh, ich muss immer mal reinpacken wieder. Sie und... Äh, Carol sind doch die Jüngsten. Äh, irgendwas wollte ich gucken. Naja, wir haben Ringen bekommen, glaube ich. Nee. Hey, Magisches Rauch haben wir das bekommen. Schildlicht. nicht ring angehört die Verteidigung während des Kampfes. Hm. Nehmen wir ihn hat mal. Hochgeschwindigkeit, wäre eigentlich was für ihn, ne? Okay. Wir müssen sowieso ein bisschen leveln, habe ich doch Gefühl. hat Du seist krank, oh sehen mich die alle weggehauen ab, ein Schlag. Danke. Den Move hätten wir auch gebrauchen können. Danke, Carol. Au. Okay. Äh. müssen wir jetzt als nächstes sehen? Müssen wir wieder zurück oder müssen wir zur nächsten Stadt hier? Ja, wir schon vorbeigegangen sind letztens. wir sollten aber definitiv noch mal zurückgehen ich glaube wir haben noch nicht alles hergestellt ne? auf den freunde hintern rein erwartet da war da war gerade ich habe verteidigung Kritische abwehr gut der Drachenfreak. やるんだ <lacht> wütend? あいつ das das so, endlich mal ihre peichi gelevelt. Sauberabwehr plus, so, jetzt kann sie auch mal, mein Gott, laufen die mit voll schwachen Sachen herum, weil wir noch so lernen müssten und also was? ne. Aber ich muss hier ein bisschen lernen. So, kein Bruch, Aber ich lese mal kein Buch. So, sie hat Verteidigung hoch, Ritsche Abwehr, Rückschritt, Geist, ja. Wie komme ich hier? Oh, ja. Das sieht so komisch aus. So, wir müssen ja hier raus, ne? Ach, oh, Okay, Repeat. Hm. Hm. Chimini, nicht offensichtlich? So, Ich hab doch gesagt, es ist offensichtlich.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 あ、うるさい姫様だね。<笑> <でも、あの笑> <笑><笑> え Oh right. um, ein, beiden Spinner wieder erledigen. Okay. Und dann ist, R. Das ist nicht die Haare, nicht die wunderschönen Haare. What? Okay. Thronfolgerinnen. Hat die Gruppe verlassen. Wo sind wir jetzt wieder. Sind wir in dieser einstadt Stadt. 18 doch <lacht> so. Die ermordete Zehnte so. so. あ、10年 ママ、まあ、 両天官を捧げで君の罪は全て<笑> Hey, da だが先ほど帝都に戻る auf uns 承諾いただいた。へえ war das schon von Anfang an irgendwie? Ich erstmal, ich hatte erstmal erst gesehen, aber klar. das ich. Ich. gesehen. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Okay, da sehe ich schon wieder Wunderkoch. Wunderkoch, du hast mich gefunden Du bist ziemlich gut. So, um zeige ich dir, wie man kocht. Jetzt habe ich dir einen mit meiner Pfanne über Fisch mit Miso Soße. Ich gebe dir das hier zum Üben. Ich muss los. Wir sehen uns. Mein Planet braucht mich. Was ist das für ein Typ? Was nächstes Mal besser auf? Ich, diesmal lasse ich dich gehen. Ja, ich werde mich ja nicht erinnern, Juri Lowell. Anscheinend, ja. Na, wie sieht's denn jetzt langsam mal aus? So ist ein Stern. gibt es einfach nicht. Ich gucke die ganze Zeit hier. So. Ich nehme an, wir sind jetzt in dieser andere Stadt oder Gebiet oder Festung, weil auch immer war. Anstrengung führt zum Ziel. Bis zum Ziel durchzuhalten ist genau das, ist was anstrengend bedeutet. Die Leute kommen solche Sachen und sterben ein unbekannt Boah. Die ganze Geschichte hindurch hat zwei Arten von Leuten gegeben. Genau, die Regierenden und die Regierten. Ah, da kann ich nicht hin, nehme, nehme an. Okay, Dann gehe ich ihm da lang. Äh, ich will, du du bist, das ist <Siegegen> ich denke, ich bin nicht mehr so gut ich. Aufstehende, die auferstehende Stadt Heliod. Okay. Dann zur Gaststätte müssen wir ja. Und Stella wartet, ne? Ich kann ich zurück zu den Jahr klingen? Das mache ich nur. Das weiß ich auch nicht. Wuff. Das Bastia der Stadt. Hm. Nee, das ist ein balken des kreers ist flinden glaube ich und dieser loder typ das heißt wir gehen erst mal da lang und jetzt wieder raus ne? komme in Helio, der neuesten stadt im reich in der stadt wohnen arbeit die Ritter, die über sie wachen. Oh ja, liegen die über alles herrschen, das muss ja lustig hier sein. Auswahl also bringt einen Punkt, ein Balken entsetzen bringt 0,5 Punkte. Du Punkt holst wird vielleicht auch du in den Altstand Adel oben. Okay, danke sehr, ja, dass ich diesen Stadt kaum mein Adeliger zu werden. Über 100 Jahre fast alle wichtigsten auf einem Puppen sich als kleinere Tätigkeiten darum du, da, verboten, beweg dich. Ja, aber dazu erwachen das ist eine schreckliche Aufgabe. Bist du wegen irgendwas beunruhigt? Die beste Arznei gegen Sorgen ist ein, ist harte Arbeit. Genau. Das sage ich auch immer. Diese niedrige Arbeit langweilt mich zu Tode. Man endet meine Schicht dann endlich. Okay. Ich weiß doch fast gar nichts ey. Ja, von Turim liegt östlich von den an der wenn Schiff braucht, sollte dort hin. ihr hier? <Sie> もうああ。<笑> どっち 2 都園 Ich ist Prinz oder schon gedankt. sie und ich streiten uns nicht oder so. Eigentlich kommen wir ziemlich gut miteinander aus. Ja, warum und nicht, ne? Wieder nur jeder jeder andere, der ihr heiratet oder irgendwie pff, heiratet. Äh, die Dings, die Thronfolge übernimmt. Aber wahrscheinlich ist irgendwie sowas auch geplant irgendwann, ne? So läuft das normalerweise. So, warte, warte du. Anka der. Die alle begnadigt wurden. Stamm nur ich bin wesens heilen oder irgendwie sowas. Außerhalb des Bildschirms müssen wir gehen. Okay. Die Die K票zeran, ich ist Ich das? ist ist das? ist Was das? ist das? ist Okay. Da ist ein Das man sicher kann auch. Überall doch also der kreis nach Sie! Klar. Vorsicht! Klar. Wichtig! so steht, Verbraucht man mal mein überleben oder was? die gehen wir wahrscheinlich jetzt wieder auf Ja, super. Halt. Ich sehe ja schon wieder wieder hier endet, ey. 30.000, die sind noch alle 15. ich habe schon ein paar mal gegen euch gekämpft ne? ich weiß wie er abläuft da so. muss ich euch eigentlich jedes mal wieder hier analysieren ich tue ich mal hier einfach ich hab schon einmal gegen die verloren Ja, gar keinen Schaden. Oh. Die machen aber auch echt Schaden. Ne? Einfach nur mal zwei Gegner sind. Oh, und wenn ich auf einen losgehe, dann kommt immer direkt der andere weg. Oh, Junge. Ja, jedes Mal ist es das gleiche. Ich kann einfach nur den hier machen. Das ist das Einzige, was mir hier einfällt. nicht immer oh, das gibt es jetzt einfach nicht diese Pizza. dann nützt mir auch nichts irgendwie zum blocken oder so aber nicht mal gegen euch verlieren hätte aber auch gerne ey. Aua. das war natürlich die einzige möglichkeit ich weiß diese typen zu erledigen das ist wahrscheinlich voll peinlicher aber ich mache Na, ich renn einfach weg tschüss Erst mal mischgummi ein hier hier noch sehr viel höher gelevelt sein In diesen Zeitpunkt oder was so, ich werde bestimmt gleich kritischer Treffer oder so machen können oder oh Junge das ist doch einfach nicht wahr so, ging ein ich hatte ja wohl zu schaffen oder ja explosiv saat dagegen eines super einfach ne? aber weil ich gegen die beiden kämpfen muss das ist das nicht auf reihe was das halt nicht Ich wohl noch mal eine neue Seite. gold Wie mit dir aus hier zu Rugi? stärke und Schwertung. Hi. Womit kann ich den Oh, du verkaufst Sachen, gut. Ich brauche hier ein paar Sachen. Ich kann man auch Mischgummi kaufen, aber erstmal oben. Oh. jetzt wir aus oga axt hoch kaufen. Ne? Ja. Oh. Kann ich aber noch nicht ausrüsten Ich hätte mich ja nicht vorher hier einkaufen lassen können, ne? damit ich hier halt schön äh, mich vorbereiten können. Oga oh, Axt habe ich doch gerade kauft man Ja, muss ich warten, bis ich hier meine Leute hab. Der brille kann ich herstellen. Na, ja komm, warum nicht? Sehr viel Verdienst 1,5 mal so viel geld das Kenne ich noch. Das will ich vielleicht haben, kann ich aber nicht. Die e dadurch irgendwie Diebes, äh zeug hochgelevelt liebes attacken okay das ist super also Synthesewissen. wissen Brigade steht aus arroganten Ritter aus der adligen Oberschicht, aber die Adligen haben nichts mit der wahren kaiserlichen Klasse zu tun. Jetzt sind normal so von morgens bis abends gut, weil ich Thomas erstmal heilen. Da kommt direkt eine Katze. でも hat は疲れ ich So, jetzt eigentlich gerade bei äh. シルトブラスティアの調子が悪いらしいん <laughs> Gut. <gülüyor> Alles klar, würde ich sagen, wir werden den Part hier in der nächsten Folge geht's weiter mit Tins of Asperia Und ich bedanke mich für alles fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.